Guten Abend, Herr Pistorius. Guten Abend, Frau Will. Herr Pistorius, Sie haben vor zwei Tagen einen Prüfauftrag erteilt. und wollten wissen, wie viele Leopard-Kampfpanzer Bundeswehr und Industrie denn überhaupt liefern könnten. Wissen Sie das inzwischen? Mein Auftrag war deutlich weitgehender und präziser als nur zu zählen, wie viele Leopard-Panzer es gibt und wie viele lieferbar wären. Das hätten wir ja schon gewusst aus einer Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage vom Mai letzten Jahres. Worum es bei meinem Auftrag vom Freitagmorgen ging, war viel mehr. Nämlich nicht nur die Zahl, die Verfügbarkeit, insbesondere auch die Interoperabilität, die Einsatzfähigkeit, die, also Einsatz, äh, den Einsatzzeitpunkt. Und das alles mit den Partnern angestimmt, bei gleichzeitiger Betrachtung der Industriepotenziale, die noch da sind. Das ist der Auftrag, der ist wesentlich weitergehend. Und das muss ja auch sein, weil wir ja vorbereitet sein wollen und müssen für den Zeitpunkt einer möglicherweise ergehenden Entscheidung, Leopardpanzer zu liefern. Aber Sie haben mit diesem Prüfauftrag, muss man sagen, wissen Sie auch, längst durchaus für, sagen wir, Verwunderung gesorgt, weil Sie damit natürlich auch alle Welt und auch die Verbündeten haben wissen lassen, dass sich Deutschland eine monatelange Diskussion um ein wirklich ernstes Thema leistet, ohne all das, was Sie jetzt beschrieben haben, genau zu wissen. Naja, das kann man so sehen, aber die richtige Sichtweise ist wahrscheinlich diejenige, dass es äh, bislang immer nur dazu, darum ging, wie viel Leopardpanzer der verschiedenen Typen gibt es. Jetzt geht es darum, konkret zu wissen, weil die Diskussion sich zuspitzt über die Frage, werden Leoparden zur Verfügung gestellt oder nicht, dass man für diesen Fall vor der Lage ist und vorbereitet ist. Das kann man jetzt so oder so beurteilen. Für mich als jemand, der äh, am, Tag, am Freitag, den zweiten Tag im Amt war, ging es darum, hier eine Entscheidungsgrundlage bzw. eine Handlungsgrundlage zu haben, dann wenn es losgeht, falls es losgeht. Wenn aber dieser Prüfauftrag, ich bleibe noch eine Sekunde dabei, kein taktischer Kniff von Ihnen war, um Zeit zu gewinnen, dann ist es doch auch so, dass der Bundeskanzler, der doch immer von sich sagt, er sei super gut vorbereitet, dass er monatelang und zwar erst ja nicht jetzt, sondern seit zehn Monaten Gespräche über deutsche Kampfpanzer geführt hat, ohne diese saubere Faktenbasis zu haben. Naja, diese Faktenbasis ist ja keine, die statisch ist. Also eine entsprechende Abfrage im Mai beispielsweise hätte womöglich ganz andere Ergebnisse zutage gefördert als meine jetzt in Auftrag gegeben oder eine, die in sechs Monaten in Auftrag gegeben wird. Von daher hat das eine mit der grundsätzlichen Entscheidung, ob Leoparden zur Verfügung gestellt werden, erst einmal nur mittelbar zu tun. Entscheiden wird es in dem Zeitpunkt X. Die grundsätzliche Entscheidung, daran werden viele Fragen gestellt. Haben Sie verstanden und konnten es zum Beispiel in Rammstein ihren Kolleginnen und Kollegen erklären, woran es hängt, dass Olaf Scholz weiterhin sagt, er wolle keine Kampfpanzer in die Ukraine liefern? Ich denke schon, dass das deutlich geworden ist, auch in der Diskussion in Rammstein. Denn wir sind in allen Schritten während dieses furchtbaren Krieges als Alliierte gemeinsam und abgestimmt vorgegangen. Das war bis zuletzt beim Marder so und die Erfahrungen, die wir damit gemacht haben, sind gut. Also gibt es keinen Grund davon abzuweichen, das in Abstimmung dann auch mit den Alliierten dann zu tun, wenn es um den Leopard oder Kampfpanzer im Generellen geht. Ich glaube, wichtig ist aber noch mal darauf hinzuweisen, dass am Freitag keineswegs es so war, dass alle einer Meinung waren. Es gab diejenigen, die haben Leopardpanzer und wollen sie einsetzen. Das sind einige, wenige. Und dann gibt es diejenigen, die haben keine Panzer, aber dafür eine Meinung das war keineswegs so, dass das Bild so einheitlich war, bis die, wie bisweilen der Eindruck erweckt wird. Deutschland stand keineswegs alleine da. Es waren Länder dabei, die klar gesagt haben, wir sind noch nicht so weit mit unserer Entscheidung und wir haben unsere Kabinette noch nicht damit befasst. Also es ist ein Prozess, der im Gange ist und Deutschland war da nicht isoliert. Abgestimmt wolle man vorgehen, man wolle einen Alleingang vermeiden. Das sind die Argumente, die wir vielfach gehört haben. Das Argument vom Alleingang kann es eigentlich nicht mehr sein, nachdem Großbritannien am vergangenen Wochenende gesagt hat, es will Challenger 2 Kampfpanzer liefern. Also nochmal gefragt, für uns erklärt, was hält den Bundeskanzler davon ab, Kampfpanzer in die Ukraine zu liefern? Es hält Ihnen nichts grundsätzlich davon ab. Es geht darum, das abgestimmt zu machen. Ich wiederhole mich und es geht hier nicht nur um die Abstimmung innerhalb Europas und die Briten äh, haben hier eine eigenständige Entscheidung getroffen. Das macht aber daraus noch keinen Alleingang mehrerer oder das führt nicht dazu, dass Deutschland ebenfalls alleine gehen müsste. Und es geht ja vor allen Dingen um die Abstimmung mit dem transatlantischen Partner, den USA. Und die Gespräche sind gelaufen und jetzt wird man gucken, welche Entscheidung dabei rauskommt. Am Ende können wir uns drehen und wenden, wie wir wollen. Die Entscheidung ist keine, die man mal eben en passant trifft. Es geht um ein schweres, äh, schweres Panzer, eine schwere Panzerwaffe, die eben auch für Offensivzwecke genutzt werden kann und muss. Und da muss man sehr sorgfältig abwägen, wann man die in dieses Geschehen mit einbringt. Und ich finde es richtig, auch in deutschen und europäischen Interessen, dass man das behutsam und abgewogen tut und nicht äh, über, übereilt oder leichtfertigt. Was hält den Kanzler ab? Das verstehen laut eines Berichts der Süddeutschen Zeitung, aber auch die USA, der transatlantische Partner, wie sie sie immer nennen, nicht mehr. Die sollen, so schreiben die Kollegen, massiv verstimmt sein, auch weil die Bundesregierung das behauptete Jungtim allzu lange unwidersprochen in der Welt hat herumgeistern lassen. Sie waren es ja, der am Donnerstag zum ersten Mal gesagt hat, dass es dieses Jungtim angeblich gar nicht gäbe, wonach Deutschland erst dann, will ich noch kurz erklären, Leopard 2-Kampfpanzer liefern würde, wenn auch die USA ihren Abrams-Kampfpanzer bereitstellten. Was ist jetzt Ihre Frage, Entschuldigung? Ist es weiterhin die Bedingung und verstehen Sie das darunter, wenn Sie immer wieder sagen, wir suchen den transatlantischen Schulterschluss? Ich kenne ein solches Jungtim nicht und auch die Verstimmung, die in der Süddeutschen Zeitung heute berichtet wird, ist mir nicht bekannt. Davon habe ich nichts gehört. Aber am Ende ist das auch alles zweitrangig. Ich glaube, wir sollten uns darauf konzentrieren, dass wir als wichtigste europäische Nation in dieser Frage als Leopardnation, wenn ich das mal so sagen darf, eine besondere Verantwortung haben, der wir gerecht werden müssen und ich bin sicher, es wird eine Entscheidung fallen und dann sind wir so oder so handlungsfähig und dann aber bitte abgestimmt mit allen anderen. Ich frage Sie auch deshalb, weil die Kritik, wissen Sie auch ja ganz schön groß ist an dem Zögern des Bundeskanzlers. Der polnische Ministerpräsident hat dieses Zögern heute als inakzeptabel bezeichnet und hat angekündigt, Polen wolle jetzt eine kleine Koalition von Ländern zusammenbringen, die die Ukraine mit, wie es heißt, moderner Ausrüstung und modernen Panzern ausrüsten wolle. Hätte Deutschland nicht an der Spitze eines solchen Konsortiums stehen müssen? Ach, wissen Sie, Frau Will, Deutschland steht an der Spitze derjenigen Länder in der Welt, die die Ukraine unterstützen. Wir haben zusammen mit dem Frühlingspaket, was jetzt auf den Weg gebracht wird, insgesamt äh, Systeme, Waffen und Ausstattung im Wert von 3,3 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt. Nur Großbritannien und die USA noch mehr, aber Groß nur Großbritannien bewegt sich auf dem gleichen Level. Wir müssen uns da nicht verstecken und diese Schuldzuweisungen helfen niemandem, ich will noch mal sagen, auch in, in Ramstein hat der Oberbefehlshaber der amerikanischen Streitkräfte die Prioritäten noch mal unterstrichen, um die es tatsächlich aktuell geht. Und das ist Air Defense, also Luftverteidigung und die dazugehörige Munition. Die steht gerade jetzt im Mittelpunkt. Und äh, zu der Frage der Leopardpanzer noch mal der Hinweis, wenn Sie sich die Umfragen angucken, ist es keineswegs so, dass die deutsche Bevölkerung unisono fordere, jetzt müssen aber Leopardpanzer Leopard geliefert werden, sondern wir erleben, dass die Bevölkerung da durchaus pari-pari unterschiedlicher Meinung ist. Das ist zwar nicht entscheidungsleitend für diese Entscheidung, aber es, macht, es ist notwendig darauf hinzuweisen, dass es eben keines, keinesfalls ein einheitliches Meinungsbild gibt und das zu Recht. 46 Prozent der Deutschen sind dafür, 43 Prozent der Deutschen sind dagegen laut AD deutschland trend Sind Sie persönlich denn dafür, der Ukraine Kampfpanzer zu liefern? Ich bin ja nicht Gegenstand einer Umfrage von äh, Trend Deutschland. Ich bin Mitglied der Bundesregierung. Wir haben unsere Einschätzungen äh, und die, die teilen wir miteinander. Und Entscheidungen werden dann getroffen, wenn sie anstehen. Und das passiert im Kanzleramt. Präsident Zelensky, der ukrainische Präsident, hat im Interview mit der ARD am Freitag noch mal leidenschaftlich um Leopard-Kampfpanzer gebeten. Wenngleich der sicherlich auch weiß, dass Luftverteidigung wichtig ist. Aber er will die Panzer auch und sagt, sie können gerne noch sechs Monate lang so reden, aber hier sterben Leute. Wie viel Zeit will und darf sich Deutschland noch lassen? ohne auch irgendwann die Konsequenzen eines Nichthandelns tragen zu müssen. Das ist ja genau die Schwierigkeit einer solchen Entscheidung. Es geht ja nicht um die bloße Frage der Lieferung dieser Panzer, sondern es geht ja um die Frage der Abwägung der Konsequenzen von Nichthandeln, aber auch genauso von Handeln. Das ist die Verantwortung, die eine Bundesregierung hat und der müssen wir gerecht werden. Das ist zum einen die Frage der Sicherheit der eigenen Bevölkerung, der Anspruch nicht Kriegspartei werden zu wollen und gleichzeitig mit aller Macht, so wie wir es bislang auch getan haben, die Ukraine dabei zu unterstützen, diesen Krieg zu gewinnen. Ich habe volle Sympathie. Für für den Präsidenten der Ukraine, Herrn Selensky, und er war am Freitag zugeschaltet. Jeder von uns versteht die Not, in der er ist, und jeder versteht die Notwendigkeiten. Und deswegen glaube ich, wird es auch bald eine Entscheidung geben, wie immer sie dann aussieht. Äh, dass es Panzer braucht, dass es Offensivbewegungen braucht, äh, im Hinblick auf Donbass und Luhansk ist äh, völlig klar. Aber wie das dann ausgestaltet wird, muss man sehen. Es gibt auch noch andere Staaten, die hier ihre Beiträge liefern können, und darauf kommt es am Ende an. Aber damit haben Sie es gesagt. Es kommt auch auf die Panzer an. Es wird am Ende auch auf Panzer ankommen. Die entscheidende Frage ist, wer liefert was und in welchem Umfang. Und darüber wird, wird zu diskutieren sein. Aber die Entscheidung, ich sage es noch mal, hängt von vielen Faktoren ab und wird im Kanzleramt getroffen. Emmanuel Macron, der französische Präsident, hat heute Abend, als er mit Olaf Scholz in der Pressekonferenz gesagt er jedenfalls schließe für Frankreich nicht mehr aus, dass Frankreich seinen Kampfpanzer, den Leclerc, liefern würde. Steht Deutschland dann irgendwann doch isolierter? Das bleibt abzuwarten, ob das passiert. Ich würde jetzt nicht vorgreifen und äh, Antworten auf hypothetische Fragen geben wollen. Der Entscheidungsprozess läuft und den werden wir jetzt abwarten müssen. Herr Pistorius, haben Sie vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne, Frau Witt. Vielen Dank.